und willkommen mein name ist dani bro lp und ich bin metal mario bro star weil ich ja gerade irgendwie nicht da ist ja <lacht> Hör auf zu flexen es gibt mir mehr zeit zum flexen hm. ja okay. wir sind immer noch äh, wir sind immer noch in level 14 in force ja. ich bin wohl wegen äh, wegen inaktivität weil, weil wir halt mitten im level gestartet sind äh, rausgeflogen aber ich denke ja. mal da ja. bin ich wieder wow. oh super neuer Predator ich bin Predator also klar. alles klar nee, den kämpfer kenne ich nicht aus dem kennst aus dem Spiel jedenfalls Jetzt ja. Predator nicht ja doch Predator kenne ich aber Ich kann mich nicht erinnern den gab es haben hey hm. okay. oh ich ich werde mit Speeren alles klar wenn man ja bedenkt dass Predator ja ah. Jäger heißt ja. Ich ja geh jetzt! Ich bestimmt auch. Wenn halt? da kann man Cut sehen. Ah, oh, okay, ich bin tot. Nein. ich nehme wieder. Soa. Ja, ihr könnt euch nicht anschleifen, ich bin überall. Und nirgends. Manchmal sogar im Leben. Oh, ich nicht mehr ah. ah, ich bin tot. Ich bin runtergefallen. Äh, da komme ich nicht rüber, glaube ich nicht. Ich glaube, du kommst auch nicht hoch. Ich glaube, du musst jetzt darüber. Da. Ich glaube, wir gehen oben lang lieber Ja. Versprich bei mir mal direkt nach unten, ey. Also ich bin auf der Plattform geblieben. Rudator, Rudator, oh, mein Sperrauge. Heute jagen wir Aliens. Aliens. Ja, so. Ja, so. Wo bin bist ich. du? Ja, ich bin hier unten. Hier war eine riesige Schlange, Alien-Dingen. Na, so, was ist los mit hier? Das ich ja auch nicht ah, ich bin tot ja yeah. oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott. oh gott oh gott hm, Tequila gefälligst. Nein! nicht! Ich muss eh ins Jagen. Ah, ja, ich habe schon gesehen. Oh, <lacht> hab's ge Ups, Entschuldigung. Hab's grade, ich habe gerade den Stein da oben gesehen. Habe ich gedacht, habe wenn der jetzt runterfällt, ne? Ja, das das ist wird ganz dann, schön Da wird das voll wehtun. Ah, was? Ah. Das war Ende. Oh Gott. Geh da rein und drück den Schalter. Drück den Schalter! Yeah! Ich den Schalter noch mehrmals! Diese Alien-Technologie ist doch umdiziert. Ja! Also ja, okay. irgendwie runterdicht auf okay. dem Aufzug. Ja jetzt, ich, ich stehe da unten und du kommst mit auf, so ran gefahren. Ja. Ah. Zu so Lupe. Hm. hm. Ich sag mal. Von okay. den her komm ich box die. Pheromone. Tisch, nee. Tisch. Tisch. Tisch. mal wegfliegen, eh? Ja. Höh... Dösch! Dösch, Vorsicht über dieses Gestein. Stein! Oh. Au, au... Ach, so dagegen Stein ist gestorben! Oh. Jufa! Zweistöcke. Das Köln kann, kann nun Boss bedeuten? Oh, nicht hoch. Noch 30 Sekunden. Aber oh, wir müssen überleben. Okay. Ja, dem Du eine Seite nicht mit mir aber ja, kein Problem. <lacht> Bei mir kommen Sie gar nicht hoch. Bleibt mal weg. Bleib mal weg. Oh Okay, ich habe noch zwei Leben. Okay, ich habe noch ein Leben. Oh, Gott. Kann doch jetzt nicht wahr sein. <lacht> <lacht> Nein, das gibt's nicht. Ich hab so viel Leben. Oh. Oh. Das der Hackstück vom Hackfleischhasten. Das ist der Hackhaut. Ja. Außer eine coole Folge. Ja. ja. Oh. Ah. Da! oben Da! Da! Da! Da! gefangen Da! Oh, Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Ah! Mann, der hängt an dir. Ich weiß. Das war nicht gut. Nee. Three, two, go, go, go. Was? Oh, Nein. Diese Steine! Ah, eine Decke. Oh. Ein... Nein. Oh, oh Gott. Und, und. Yeah, that's you. I got put. Ha! Ha! No! Weg. Ich bin tot. Ja auch nicht. <lacht> Huh, uh, uh, uh, uh. Säure auf uns. komm. Komm, komm. Komm. an. ich Komm. Komm. Komm. Komm. Komm. Komm. War der Blasenbuch so groß? Ja, die Brofoss hat ja ihre eigene Toilette im Natürlich. Oh Mann, ist es ist nicht langsam mal wieder Zeit für einen Bosskampf. Ja. Ich denke ja. Oh, ich bin allein schon da. Ich sehe gerade. Oder nicht? Ich kann den Megen sch schießen. Aho. Oh. Thanks. Voll ins Gesicht, Mann. Oh Mann. Oh. Nein, nein, funktioniert nicht. Man könnte da halt durchdüsen. Ja. ja, ungefähr so, ne? Ja. Der Technologie, die spielt sponschritt von uns. Ja. Hey, du musst ein Boden geben. Ich will die Bro sich um solche Sachen kümmert. Hm. Oh, Foska. Hort auf die heim! A weak spot deep in the infested caves. All also the Scheiße. Oh, um, um, uh, ja, irgendwie sehen Die hat ich zurückgekickt. Was ist mit dir? Kleiner Mann. Na oh. ja gut, okay, aber wir starten von hier aus wieder. Auch. Oh, nein, warum... die natürlich dran. Wir müssen, noch, wir müssen erst die Waffen auf clevere Weise... entschärfen, indem wir die kaputt machen. Oder der Hund ist noch ein Leben. Also ja. der Hund ist noch ein Hallo? Oh, guckte Moin. Nein, ich bin tot. Oh, ich kann Sperre an die dran bringen. Ja. Yeah. Spring auf! Du musst direkt den Kerl attackieren. Ähm. Um. Ähm. Um. Okay. Okay. <lacht> okay! Sehr gut. Ah, oh, perfekt. Ah, ich bin tot. Nein! Nein, du hättest es überlebt. Ah. Gibt okay. es nicht mal. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Egal, was ich will, ich stelle dich aus, kaputt. <lacht> the oh, auf der Mörder. Ich sehe mich gar nicht. Ganz meine dinger nicht Ah ja. ja, sehr, oh, sehr gut so einer da ja, habe ich ja gar keine chance gegen einfach schlagen einfach schlagen War sehr gut kann man gar nicht ran ja nicht anpassen nicht anpassen nicht anpassen, nicht anpassen schlag ihn einfach das ist so hart dumm! Na ja, gut, okay, dass ich jetzt gestorben bin. Arme ah, wir sind zu kurz. <lacht> der beste Bro, den besten Bro, der man, den man hat, hat wäre der Tell, dass ich Ich glaube der da, den ich habe, der könnte auch helfreich sein. Na ja, schnapp du da mal den, den nächsten Pro. Ah. Let's get out. Yeah. <gasps> get out Get out, get Stop it <laughs> Geh oben, ich bin mir sicher. <lacht> okay. Yay, yeah, we did it! <lacht> yeah. Yeah! Bleiben Bleib wir so. da, wir müssen rein schalten. Immer noch? Ja. Okay. Untergangstacho? Oh, das ist die letzte Level. Oh nein. Okay. kann wir ja schon mal reingehen. Oh, ja endlos. Wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist aber bricht über Dämonen das ist absolut Böse, aber flugt uns macht die zum Menschen. Okay. Ja gut, okay, machen wir sie zum Menschen. Oh, nein, dann. Ja rein da. Ja, werden, äh, werden wir mal die absolute Apocalypse mal aufhalten. Warum? Denn auch nicht. Ja, das ist der Job von Amerika halt, ne? Ja. Wow. wow. Ja, ich glaube die Welt ist schon untergegangen, so wie es aussieht. Zombies. Hey man Zombies. Jetzt wirklich. Oh. oh, die beleben sich wieder. <lacht> ah, super, Jetzt haben wir auch noch Zombies! Ich hab mal so euch. So, okay. Kein Zeit für Cutscenes. <lacht> Nein! Bist du, in der Cut du bist wirklich in der Cutscene gestorben. ein echter Bro. Nein. Okay, diesmal war ich. Ja, ich hab vielleicht doch vielleicht auch nicht gepflegt. Hm. Äh, äh, äh, äh. Ja, nicht wieder. ja, yep. yeah. ja. Pennsylvania, yeah. Castlevania, ja. Castlevania. Oh, komm, gehen wir weiter. Ui. Oh, na na, danke. Er ist geschafft. Oh. Ah, Terroristen, Aliens, Zombies. Ja, weil warum denn auch nicht? Let's go. Ja, Piraten. Okay. Jihadist Zombies, okay. Bro Heart. Ah, wusste ich doch. Dann gibt's auch in dem spiel <lacht> ja, jetzt haben, haben wir eine Anspruch auf Brave Hard. <lacht> <mein> Gesicht an. Ist es Ja. ist doch ich mag hier Ja ich auch. ist super. Zauberer? Hm. Oder ist das boden Oder nicht. Du bist es doch eigentlich wissen. Du hast das Spiel doch schon gespielt. Ah. Es sind Dämonen. Machen wir einen halt Unterschied. Hm. Die werden alle einen Teil von Amerika irgendwann. Ja. Wir oh. sind hier, um, um die Welt zu Amerika zu machen. Machen wir. Every country belongs to America. Danke ich unbedingt jemand hier. anderen. Uh, okay, I'm What? <lacht> <lacht> yeah. Yeah. Ich dachte, er geht in dieses Gebiet irgendwie. Ich hätte jetzt, ich nicht gedacht, dass das, das schon das Ziel war. Hm egal. Oh. Every country belongs to America. Oh, ja, oh, nur das unsere. unsere. Das ist auch ein. Na ja. keine Aliens mehr. Weil, also bin ich tot? Weil du. Ah, du wurdest aufgespießt! Oh. Ja, nicht gesehen. Sehe ich sehe auch nicht. Äh. Ah, ah, ja. Nicht so mit die Technologie vom Bro nicht umgehen kann. Ja genau. Einfach alles auf den Weg sprengen Was auch immer mich ja. da gerade getötet hat. I mean every, every country belongs to Amerika. Fuck. Oh. <lacht> du mich ja gerade wiederbeleben? Ich wollte es tun. Ich wollte dich tatsächlich wiederbeleben. Das hat aber nicht so. Ja. Hi laufen einfach... Ah. Bro Hart! Bro Hart! Jetzt schreie mal! <lacht> Na, Falke. Ja, wir kommen Ich bin tot. Ich habe mein Schwert weggeworfen. Du hast ein Schwert weggeworfen. Ja, warte mal, der kann da kann darüber laufen. Ja, weil... Ja, nee, doch nicht. Ich glaube, weil er, weil er halt schon in, in so einer gewissen Art und Weise tot ist. Oh, die Leichen. Okay, wir können mit den Leichen dann auch. Ja. <lacht> Wo ist mein Schwert, warte? Mein Schwert zurück. Oh. oh, wir boxen ja einfach beide. Yeah! Wir sind die auserwählen! Oh Amerika! Boomer. Boomer! Taco Hell! What? Schlage ich. Ja, ich auch. Oh Gott! Oh Gott! Okay. okay! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also, ähm, neue Es waren auf jeden Fall keine Boss-Gegner, es waren halt so. So ähnlich wie die Gatling-Typen. Ja. Huh. Yeah! Sie schwarzen, Digga! <lacht> nichts kaputt, wir müssen hier raus. Ah, ah. Lass mich auch meinen Spaß haben ey, in dieser Apokalypse. Oh, mini Boah. Oh, oh schicke Boomer. Ah, oh, Explosion. Oh, lalalala. Okay. Ja. Nee. Doch, doch. Oh, man nimmt eigentlich oh. ein Packer. Oh. oh. Der muss doch eigentlich eine Tonne wiegen, ey. Ja. Er sollte noch neben neben ah. halten. Irgendwas stampft hier. Ah. Oh. Oh. Was da wird passiert? Bist du runtergefallen! Ah. Ja, ich konnte ein bisschen weiter lustig oh. Oh nein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 Ja. Yeah. Executioners <laughs> The pin A. Enable of, of undead und cyber <laughs> <laughs> gaming technology. Verstehe schon. What ah komm, wir nutzen. Ich hab ich habe Raketenwerfer, deswegen wenn ich. Hab Tschüss! Style ja. No, nur wie ein echter Bro! Ja. Ja. Manchmal muss man es mit style erledigen, ne? Genau. Oh. Und der macht mal ein Schule. Ja. Wahrscheinlich der letzte Schnitt sein, weil ich nehme sehr stark an. Hier nach kommt irgendwann leichte final Boss oder so. Ja, ich will es hoffen und ja, dann dann bis zum nächsten Part. Ja, von Proforce. flex mit yeah, flex, really? mir, Bro. Ja, yeah, ich flex mit dir, Bro. <lacht> Gut. Schön. Ciao. Ja. Ciao.